wenn du jetzt nicht Streetplayer sage ich mal würde ich jetzt so wie bei allen machen auf einmal die Kuss geben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich möchte gar nicht um großen heißen Brei rumreden. Wir haben hier den guten Big Baba. Ja, Mann. Was geht tolle? Viele, äh, erstmal moin, ich gebe dir nochmal die Flotte. Vom Berliner Straßenjungen kriegt ihr die absolut top 3 besten Chicken <lacht> und kriegt von mir danach meine Einschätzung, was die Nummer 1 ist. Vielleicht sind die auch sehr unterschiedlich, du kannst es gar nicht vergleichen. Ich lasse mich überraschen. Aber wir sind jetzt erstmal bei City Chicken, ne? City Chicken direkt ist direkt hier am Start. Klassiker. Klassiker. Okay, ja, ich habe viel von dem gehört, viel in Videos auch schon gesehen. Heute überzeuge ich mich selber davon. Sieht sehr geil aus Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns liebt, wenn ihr mich okay, liebt, voll. den Daumen oben knallen lassen, so richtig. Kommentar, Gutschein wird man statt 50 Euro irgendwas einfach für den Support reinschreiben und der Gutschein wird random vergeben. Und da haben wir auch schon den Besitzer. Grüße Ja, läuft, bei dir auch. Super. Aha. Ich, ich muss den Spruch bringen, bevor er tausendmal in den Kommentaren kommt: Jesus. Jesus ist heute mit am Start. Mit was willst du mich heute überzeugen? Mit was wollt ihr mich überzeugen? Ich würde dich mit den ganz normal, halbe Hähnchen, klassisches Menü. Klassisches Menü, mhm. klassisch. klassisch. Okay, dann legen wir mal los. Achmed und Film Johann, gibt uns den Beat. Was sagst du, musst du uns was dazu machen? Ein barbecue -Börder. Okay. Der oh, ja, geil. Das, das okay, ist den machen wir auch gut. noch. Wie heißt du eigentlich? Ich habe gar nicht gefragt. Mein Name? Ja. Omar. Omar. Ach, du bist gar kein Deutscher. Hey, ich bin Libanese. Ehrlich? Ja. Yeah. Oh, Libanesen. Mann. Yeah. Ich kenne alle Libanesen, die ich kenne, sind ehrlich. Ich sag immer die ehrlichen Libanesen. Oh, die brutzeln und knacken. Ja, aber richtig. Geh mal ran, dann hörst du das Geräusch. Oh, hört sich das? Oh Ma, aber sag mal so ehrlich, ne? das Hähnchen sieht natürlich auf Anhieb erstmal aus wie bei jedem anderen Laden. Aber warum ist es hier besser als woanders? Unsere Hähnchen sind erstmal keine Billig-Hähnchen. Mhm. heißt, wir zahlen ein paar Euro mehr, damit wir auch kräuter hähnchen haben, die auch ein gewisses Gewicht haben. ja. Unsere Gewürzmischung ist... Spezial, seit 26 Jahren Nein. geheim. Den Laden habe ich schon meinem Onkel übernommen. Okay, äh, geil. Ich habe hier früher gearbeitet, als ich zwölf war. Ah, angefangen. Das ist Kinderarbeit. Fellerwäsche. Das ist Kinderarbeit. Ja, aber hat sich gelohnt. Probier Und dann Nein. schauen wir weiter. Also bei uns alles wirklich frisch hier. Alles. Frisch. Wenn ich jetzt die Schublade hier aufmache, hast du frische Hähnchenbrust. Ah. Wenn ich jetzt hier unten aufmache, hast du die Bikes. Ah, schön, frisch, also eingelegt, warm rein. Alles eingelegt, äh? frisch, warm. Und du bist auch ein lecker Leckermäulchen wahrscheinlich. Und zwischendrin, immer, wenn du Pause hast, zack. Mittlerweile darf man ihn gar nicht als Kunden bezeichnen. Als Teilinhaber. Ich glaube echt, bei jedem bewirbt er, das hier, ich glaube, er hat so eine Partnerschaft, 10%. Nee, das ist wirklich mein lieblings -Hähnchen. Das Hähnchen, ich kann dir versprechen, du wirst nie ein Besseres gegessen haben. Bila ist auch bei zack Plus am Start. Ich habe heute mein T-Shirt nicht an, weil alles in der Wäsche war. Holle 10 ist noch jetzt der Code. Äh, Big Baba 10. <lacht> Nein, Sie können beides nehmen. zack Plus Support für die besten Supplements ist fuck. Fakt, made in Germany. Und mir ist gerade so eine Idee gekommen, ne, Bila, und du wirst unterschreiben. Guck mal, die Leute machen immer für die... High Society machen so Sachen, überziehen nur einen Burger mit Gold, investieren voll viel Geld für sowas. Mach doch mal einfach einen Teller nur mit Hähnchenhaut. Es gibt einen Laden hier, die verkaufen Hähnchenhaut, nur Haut. Das verändert halt gerade mein Leben. Da fahren wir auch heute hin. Oh, ich muss die Kamera kurz ausmachen. Das wird auch unsere dritte Station heute sein. Boah, Scheiße, das muss ich einmal kurz sagen lassen, Mann. Aber dieses Stück ist heiß für dich. Okay, ich versuch mal. Boah. ganz harte Röstung vom Grillmann. Das ist anders, Leute, ich euch. Jede einzelne Linie ein Röster rum, Salz, durch die Soße noch, wild. Musst du dir vorstellen, von 100 unserer Kunden, die klassisch bestellt haben, es gab ja nur klassisch. Ja. Wir stellen jetzt mindestens 50 bis 60 Prozent Und aber wir haben auch Spezial jetzt genommen. Ich habe zwei für die Klassik gemacht, aber ich hab gesagt, ich mache euch ein Klassisch und ein Spezial. Das ist die klassische Variante ja. und das ist die Spezialvariante. Die wow. Spezial ist noch mal auf den Grill gepackt ja. und noch mit so einer Knoblauchpaste eingegeben. Und guck mal, das das ist Chiliöl. Aber ich sag dir ehrlich, früher war das Chili ja. noch härter. Ja, weil so viele Leute Probleme hatten mit der Verdauung. Dadurch ja. Ja. haben wir es dann ein bisschen. Also früher hat es, wirklich sagen, zweimal gebrannt. ja, also dreimal. Wahrscheinlich. Schießt eure Handschuhe, falls ihr Handschuhe anziehen wollt. Dankeschön. Ja, okay. Also, dann Ich brauche es jetzt. Okay. Ja, vielen Dank. Brot. Zack. Direkt auf die Brust, Hähnchen mit Haut, mhm. so und dann tunkst du es in Knoblauch und in Hammus rein mhm. und dann dann mal hier schön ins Öl. Auch noch ins Öl? Natürlich. Und dann genießt du Bruder, Runde. Und jetzt einfach mal ein Stück von der Haut. So eine Haut gibt es nicht woanders. Ich sag euch, Du willst es erstmal das eben zu dem wissen, ne? Das kannst genau. du nicht vergleichen mit irgendwas. Frag euch mal, wann ihr die diese Kombi hatte, diese Knoblauch hummus. Hähnchen und chili Aber das schmeckt heftig, Leute. Ganz ehrlich mal. Tut mir mal einen gefallen. Mit der Gabel, einfach nur so mhm. ein bisschen Hähnchen, aber mehr Haut. Nein, nein, mehr Haut, dass du Haut auch dran hast. Äh, der muss hier von noch Haut klauen. Ja. Und dann einfach runter mit. Und die Schärfe perfekt von dieser von diesem Öl. Mhm. Überhaupt nicht trocken. Saftig, soft. Ja, cool also ich muss noch mal ich muss noch mal an den Geschmack greifen von dem eben das hat mich so umgehauen so das geilste. komm wir nehmen hier noch mal das hier den hier den hier den kann ich euch auch nur raten wenn ihr hier seit bei City checken. das ausprobieren wollt Spielt das Olivenöl noch rein? Ihr habt halt dieses Giftige durch diese Knoblauchsoße. Ihr habt dann noch dieses fruchtige Olivenöl. Das Chicken generell von, sein, von seiner Salzigkeit, von seiner Deftigkeit, die Schärfe durch das Chili. Das ist eine Weltklasse-Kombi. Ich habe noch nie vorher so gegessen. Auf deutscher Basis, immer nur Ketchup oder so. Nee. Ich will direkt das Hähnchen hier auch noch mal kosten. Das ist, so jetzt, das ist jetzt die Spezialvariante. Noch mal extra gegrillt. Wisst ihr, was das hat? Das hat jetzt die Grillnote. Das hat die Grillnote. Und das ist für mich wirklich noch fünfmal als das. Ich sage so meine Einschätzung, 1a Hähnchen, aber nicht das Beste, was ich hier gegessen habe. Allerdings diese Kombi mit dem Brot und dem, Weltklasse. Das Hähnchen alleine für sich, Weltklasse. Die Leute, sage ich euch direkt jetzt, ist 9,5 für mich von 10. Das ist ganz wild zu top. Ich weiß nicht, wie du das noch toppen willst. Also, ich sag dir, ich sag dir ehrlich, Berlin, halbe Hähnchen, das ist die Nummer 1. Ich teile den hier noch durch. Ja. Übrigens ein klassischer Tipp: Das sind die gekauften Buns von Edeka oder wo war das? Normalen also Brioche. Normalen Brioche kannst du absolut nehmen. Die sind besser als die meisten, komischerweise geschmacklich. Von okay, Leuten, heute hat er, hat er die Barbecue-Variante gemacht? gemacht. Er hat auf jeden Fall gepinselt. So. Okay. Ja, Dann hat er es verfeinert, weil normalerweise war es voll mit Barbecue-Soße. Ah. Richtig weich. Soft, aber trotzdem knackig von dem Chicken. Starkes Ding, ne? Mhm. Mhm. Gute barbecue -Sauce. Und habt ihr hier noch Gürkchen unten drunter. Hast rein Chicken Burger, Mann. Selbst also im Burger-Ranking kriegt das sogar. Eine 8 von 10 kriegt der Chickenburger von mir. Ist auch sehr stark, Mann. Obwohl man nicht damit rechnet? Wieder stark, Mann. Ich schwöre ich liebe dich für diese Station, Mann. Diese Station ist Legende. Glaub mir, Bilal hat Ahnung hier aus Berlin. Abonniert auch gerne den Kanal, verlinke ich am Ende. Ihr kennt hier das gute Essen, die guten Tipps. Wärst du jetzt nicht Street bilal sag ich mal, würde ich jetzt so, wie Ballen bei allen machen, auf einmal die Kuss geben soll <lacht> <lacht> Ab zum nächsten Spot. Wenn du mich jetzt noch mal flashen kannst, Bilal. Ich schwöre dir, heute passiert was mit uns beiden. Ja? <lacht> <lacht> Wir waren jetzt gerade bei der arabischen Variante, das die und Hühnerhaus ist sozusagen die türkische Variante. Was ist daran türkisch? Die Inhaber, ja. der Bezirk, die haben hier so eine geile scharfe Soße, ja. die, die ich auch sehr liebe hier. Und bei Hühnerhaus hat alles ja. angefangen mit so einem kleinen Imbiss. Ja. Der ist hier, da bringt ja. alles an. Der war so beliebt damals, die sind alle hergefahren, um hier ein halbes Hähnchen zu essen, dass die irgendwann mal den Laden gegenüber aufgemacht haben, richtig Restaurant. Da haben die jetzt aufgemacht, Restaurant. Und du ja. sagst du, da ist auch die bessere Variante? Ist, ne? Ja, weil wir da sitzen können. Das 2 für Bilal, das heißt, da ist auf jeden Fall Interpretationsfreiheit. Wir wollten äh, was essen, Bilal? Klassisch würde ich sagen. Klassisch. Die Nummer. Ah, die Nummer 4. Wie viel sind das? 13. Krieg Können wir nicht umsonst kriegen, Nein. oder? Nein. Kannst du nicht Chef fragen, oder? Guck mal, was hier steht. Cash ja. only. Cash only. Kann ich dir einmal die Kamera hier drücken? E ehrlich nicht? Genau, no, ich geb dir einmal. Wie viel macht das? 13. Machen wir 13,10. <lacht> Scheiß drauf. Ich geb dir einfach 15. Und jetzt reines Flair und so. Nicht so familiär, nicht so. Gut, die Stimmung da irgendwie, ne? Wohin? Hier. Bei, bei ja. Dings ist es geiler. Ja, bei Sedichicken ist es viel geiler. Besser, ne? Ja. warten wir mal eben kurz, bis das Essen kommt. Blick schon sehe, die machen halt diese Knoblauchpasse, mhm. aber das ist halt ein arabisches Ding. Diese Tumi ist arabisch und äh, die wird auch gut sein, mhm. aber die wird niemals an die arabische rankommen. Das werde ich euch gleich sagen. Aber was hier wirklich ja. baba-mäßig ist, ist eine Gewürzexplosion, ist die scharfe Soße. Ja. Die ist auch nicht scharf, ja. ist einfach nur so eine Pikante, würde ich mal sagen. Aber wo du das schicken siehst, vielleicht. Würdest du sagen, die sind geizig? Nur noch ganz kurz. Nicht geizig, aber mir fällt direkt auf, dass es viel kleiner ist. Ja, okay, okay, die, die, die scharfe Soße ist mir direkt aufgefallen. Also die scharfe Soße, die liebe ich, die liebe ich wirklich. Bist du, mich so bist du von den Döner liegen, die scharfe Soße. Ja. Böhrer, der Dönerler, dann Mangal oder so, von dir den Ja, Dünnerlern. genau. Schmeckt nicht so, schmeckt aber geil. Ich sag direkt, großer Curry-Ketchup-Anteil in genau. dieser Soße. Schöne Schärfe noch, solides Ding. Und jetzt die Tumi, du hast auch den Vergleich. Mhm. Und geschmacks sagt schon richtig. Die ist wirklich deutlich stärker beim anderen. Natürlich. Die würde ich sogar sagen, ist schlecht. Natürlich. Weil die ist sehr mayonnaisenlastig und schmeckt einfach zu einer Mayonnaise. Siehst du schon, ohne die zu probieren, von der Optik. Ich komme mir gerade so vor, als würdest du mir eben den besten jetzt den schlechtesten. Chicken zeigen. Nein, Ich zeige dir definitiv nicht die schlechtesten. Eine gute Hähnchenadresse, Alternative. Ja, ja. Aber natürlich wäre immer für mich meine erste Anlaufstelle für das City Chicken. Okay, aber nichtsdestotrotz also nicht aus den Augen verlieren den Fokus, das Chicken soll hier mega sein. Das werde ich jetzt probieren. Das ist von außen schon sehr übertrieben. Du musst es nur an Mund anlegen. Und der Geschmack ist ganz durchdringend intensiv, intensiv stark. Wenn du jetzt aufkommst, ist es ein bisschen trockener als bei den mhm. Ja, das ist deutlich trockener. Das Fleisch ist einfach nicht so würzig. Deshalb musst du die Haut mit dem Fleisch zusammen. Genau. Das Hähnchen würde ich als vernünftig bezeichnen, kann man sich geben, aber das Hähnchen ist für mich absolut nicht irgendwie special, also weiß jetzt nicht special, ist kein Chicken, wo ich jetzt sagen würde zu euch, Party es ist das Chicken, das auf jeden Fall nicht, aber es vernünftig, kann man erst Hier würde ich 6 vor 7 geben, los zunächst nächsten Location. Wir sind jetzt bei der letzten Location gleich. Da kann man Haut nur die Haut vom Hähnchen bestellen. Und was denn Richtig. passiert? Ich bestelle ja immer einige Sachen und da kam der Kellner und hat gesagt: Ich habe gesagt, und die Haut kannst du mir die empfehlen? Mh, nein, also da empfehle ich lieber diese schicken Und da habe ich gesagt: oh, Krass, ein Kellner, der mir abredet, was zu bestellen? Ja. Aber abends hat mein Bruder mir wieder gesagt: Hey, hast du die Haut probiert da? Da habe ich gesagt: Der Kellner hat mir davon abgeraten. Na, der Quatsch, die musst du probieren, die ist geil. Und die hattest du vorher noch nicht probiert? Ne, hat noch nicht probiert. Okay, dann werden wir die jetzt gleich auch nochmal snacken. Aber das Schicken an sich ist auch heftig. Jetzt haben wir halt die koreanische Variante. Die koreanische Variante. Okay. Es gibt aber einige koreanische Varianten. Hier in Berlin die mhm. schmecken wir nicht. Die arbeiten zu viel mit Soja. Mhm. Und hier ist das nicht der Fall. Dann lasst uns mal überraschen, Leute. Bis gleich. Haut bestellen wir. Dann normale Wings, Popcorn mhm. einmal. Ah, was hier auch. Oh, oh. Das habe ich hier vergessen. Was hier der Kracher war, ja. womit ich nicht gerechnet habe letztes Mal, waren die Pommes. Vertrau mir. Okay, machen wir. Das sieht wild aus, Mann. Wild aus. Ich würde dann direkt noch heiße Pommes probieren, äh. die heiß sind. Auf jeden Fall keinen normalen Pommes. Nee. Okay. Heute finde ich die ein bisschen knackiger als letztes Mal. Da ja, gehen durch. Dann mal was anderes. Du merkst selbst gemacht? Frage steht man jetzt auf die selbstgemacht Feeling und zieht das vor zu diesen klassischen Frittierten Pommes. Die sind auch frittiert, aber der gewiss was ich meine. Kann man essen. Das ist die Haut. Die ja, habe ich jetzt das auch zum das ersten Mal. Mhm. Ich würde mal sagen, brühe Stück. Hätte auch nicht gedacht, dass die nochmal frittiert ist, Mann. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee, nee. Oh, nee. Das schmeckt wie, wie Schweineschwader, ne? Das kann ich dir nicht sagen. Nicht. Ja, stimmt. Habt ihr gerne das letzte Mal recht gehabt? Noch keine Power hat er mal. So, Popcorn. Mal die Parmesan-Knoblauchsoße. Ich hey, finde die Dinger in Ordnung. Gucken wir mal. Schön scharf. Mhm. Sieht ihr auch schön die kleinen Chilis. Also die sind gute Schärfe. Also für Bilder wahrscheinlich nichts. Ich merke die Schärfe schon. Also ist spicy, ja, scharf mhm. würde ich noch nicht bezeichnen. Du hast wirklich diesen krassen Chili-Geschmack da drin. Nicht nur einfach scharf, das ist das Flavor von dem Chili. Das ist stark. Also von der Haut muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Haut stelle ich mir anders vor. Ganz anders. Ich, dachte, ich kriege jetzt richtige Hähnchen aus. Das verbrennt eben mein Maul. Du. Sag mal so, wenn ihr mir jetzt eine Einschätzung baut. Ich bin Esser. Für einen deutschen Gaumen kann ich scharf essen, aber ich kann ruhig schon ein bisschen scharf essen. Und die sind schon für mich so perfekt an der Grenze. Schärfer wärst du mich für mich zu, für mich zu halten. Oh, meine Fresse brennt wieder. Ah, komm, Ja, komm, auf, heute. Ja. komm auf, heute. Aber gut, also, sag ich sage euch so, meine ganz klare, unverblümte Meinung. Laden 1 war für mich Weltklasse. Hier würde ich, wir werde ich jetzt einfach mal die Geschichte und die würde ich sagen für mich eine 7 von 10. Lecker, ja, ja, ja. Aber hat mich jetzt nicht vom Sockel gehauen. Aber mit Nummer 1 hast du mich komplett kaputt gemacht. Das ist natürlich so ein neuer, moderner, hipster so. Mhm. Kann man mal machen, ne? Ja? Kann man essen, safe. Aber, aber ist nicht so, dass du sagst, oh, ich hab zweimal die Woche bekommen. Nee, aber würde ich hier wieder vorbeigehen, gerade gerade Hunger, würde ich das genau. auch wieder bestellen. Genau. wieder. hat Spaß gemacht mit dir heute. Ah, mal. Sehr immer, viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne mit dir. Ja, ich hoffe, du bist nächstes Mal wieder am Start. Schreib's gerne rein, wenn ihr Bock habt auf noch eine Folge mit Wir Lasst den Daumen um, knallen gerne. Vielleicht auch für eine zweite Chicken-Tour und Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten mal.